Oh, hi und willkommen mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwert die schneelande der tunra der krone an der krone genau so heißt das jetzt und ja in der letzten folge haben wir uns mit den könig der reichen ernte gemessen und ich dachte jetzt aber ein riesiges viech aufgetaucht und ja haben noch ein bisschen die tunra hier erkundet und ich würde sagen wir machen jetzt mal so ein bisschen schillig hier weiter und suchen mal Neue Pokémon und neue Gebiete, bevor wir irgendwie mit der Story ein bisschen weitermachen. Ich halt natürlich auch schon, ob ich etwas Neues finde. Wir haben wieder einen neuen Tag, eine neue Aufnahme-Session. Das heißt, die Pokémon haben sich hier wahrscheinlich geändert. Wer gerade eigentlich soll, vielleicht die Boxen umändern, ne? weil ja, genau so habe ich mir gedacht, na, damit das hier wieder alles schön geordnet ist. ne? gerade so schon ordnung gemacht meine boxen ich möchte nicht sagen, dass schon wieder alles weggeht mal die kasam dabei ich habe äh, mapeko glaube ich rausgenommen dafür weil schon 74 war und so und ja wir sagen wir laufen hier noch ein bisschen und gucken aber neues finden haben wir natürlich schon gefangen dieses Ordoch doch ja ne? und ja ich will mal neue pokémon fangen und gucken wie jetzt hier so weiter geht so ein bisschen story mäßig legendären pokémon die sich hier befinden will ich vielleicht noch nicht so schnell Absuchen. Aber... Ja. Ganz nah abrufen, Mann. Jetzt sehe ich noch nichts Neues hier. männliches Nidoran. Diesmal fange ich aber ein weibliches Nidorina. Also gibt nur weibliche Nidorina. ja gut, hier muss ich mir halten. Nidoran weiblich züchten, so wie das aussieht, ne? also, vielleicht kommt noch ein weibliches Nidoran. Ja. Yeah! and oh, Roll. Nein, das Hagel, das ist nicht gut. Äh sagen einmal Wangenrubbler und dann werfen wir einfach ne. blöde Hage wird das hier ein bisschen nervig machen. Da werde ich wahrscheinlich mit erfahrungsbonbons und so einige Pokémon mal entwickeln, weil auch schon mal hinter uns haben. Ich habe da genug. Ich habe zwar ein paar benutzt, meine komplette Pokémon hoch zu trainieren auf Level 100 muss man zwar nicht, aber Pilze. Oh. Ja, ich würde sagen, bei meisten Pokémon bauen wir ja irgendwie nur ein Level, also hochleveln, und sie entwickeln sich. Man geht davon aus, dass sich das Horn auf ihren Kopf zurückgebildet hat, damit sie ihre Jungen nicht beim Füttern verletzen. Kann man da bewusst zurück? Wer weiß denn die Evolution, ob man kinder füttern muss was da ist auch voll da kann man noch nicht planen so ich würde sagen wir entwickeln jetzt mal ein paar Pokémon, ne? damit war halt auch schon mal hinter uns haben und uns ich wollte schon sagen ich habe noch jemanden aus ne? wenn wir jetzt nicht die zeit verschwenden hier uns die entwicklung ja auch noch zu fangen das sind alle level 60 die müssen sich eigentlich alle mit einem level oder so schon entwickeln Kommen alles klar, hallo. Ob entwickelt sich? Hat Keine Ahnung, aber eigentlich noch geplant, mich ein bisschen umzuschauen. Ein Altaria, ja geil, video eigentlich nur einmal im Team mitnehmen sollen, aber was soll's. Er gemächlich durch die Lüfte und lässt dabei einen wunderschönen Summen dass alle in seinem band sieht, die es hören. Wie die Flügel einfach über den Text Nach dem Puls, interessiert mich nicht. Ich werde mich so, ich werde dich sowieso züchten, wenn ich dich haben will irgendwie so Amareno. Du bist schon 61. Wie ist das denn passiert? Aber ein L wird ja wohl reichen, ne? Ich nimm noch eins. Okay, aus so ein Stein, ein Eisstein. Schon sehr lange her, dass ich eins gehabt habe. Hm. Okay, zur Neigung. So später entwickelt es sich, glaube ich nicht. Egal, wieder rein. Weiß wie du dich entwickelst. Einmal mit Level und einmal mit Mondstein. Oh. So viele bonbons habe ich eigentlich gar nicht mehr. Oh man. Da auch noch eins gebraucht kommen. So, Nidoran, männlich. Ist so gut, dass die Nidorans jetzt in dem Spiel sind. ich Liebe diese entwicklung wenn man das so nennt, ne? Ja auf der Suche nach einem Mondstein zerstört Fels mit seinen horn das herrte jetzt als ein Diamant. müssen wir aber aufpassen, ne? Den Mondstein einmal berühren, dann entwickeln die sich ja ne? Ist das so? Und müssen die Pokémon irgendwie so bewusst akzeptieren, sich zu entwickeln. Das ist ja dann voll Horror. Wenn man vor, du bist ein Pikachu, du bist aus Versehen Donnerstein, entwickelt sich dann ohne hat du was willst. Die loking geil. Ah, ich liebe dieses Teil in Rage es ist nur schwer aufzuhalten, doch vor allem Nidoking, mit dem es schon viele Jahre verbracht hat, zeigt es sich friedlich. wollte ja auch der, diese Person, die irgendwie weiß nicht, jeder einzelne Attacke Nidoking beigebracht hat, weil Nido King irgendwie fast alles lernen konnte: Pokémon Rot und Blau, so Feuersturm, Surfer und also war die, konnte ja irgendwie alles lernen und die Also, Queen. Also, Na, kann ich kann eigentlich nicht schon mal dabei wenn Weil ich habe den Nido, ich habe immer Nido King und Nido Queen in meinem Team gehabt. Und ich habe den alles beigebracht, weil die einfach alles lernen konnten: Feuersturm, Donner, Surfer, Psychokinese, also Psychokinese, weiß ich ja, auch, fast alles konnten die lernen, weil eigentlich voll dämlich war, weil die haben irgendwie höheren Spezialangriff gehabt und so. Äh, sie sind eher defensiv als offensiv. waren haben mit einem gepanzerten. Mit einer panzerartigen Schuppen schützen sie ihre Jung vor jeglichen Angriffen. Der Quatsch, die Nido King und Nido Queens die waren ja physisch ausgelegt und die ganzen Attacken, die man beibringen konnte, waren spezial. Aber damals in Rot und Blau gab es auch, glaube ich, noch gar keinen Spezialwert. Ne? Da gab es nur eine Art von Attacken, wenn ich mich nicht irre. Glaube ich. Damals hat auch Initiative irgendwie angegeben oft mal kritische treffer gemacht hat und wickel war irgendwie der stärkste angeblich überhaupt wenn man schnell genug war natürlich kommt jetzt hier ein niedoklin ist klar ist dahin meiner kostbaren mondstein verballern ja pokémon rot und blau war unglaublich schrecklich gebalanced so ich so darüber nachdenke wenn du einmal schneller warst als ein gegner konntest du wickel einsetzen ein gegner unendlich hier festhalten die konnten dagegen nichts machen weil immer wenn du schneller warst dann wickel natürlich kommt jetzt ein weibliches nieder haben wir die notion auch schon gemacht so ja, brauchst eigentlich nur ein schnelles pokémon das schneller als alles andere ist wie ein Rettan oder ein abok und muss wickel einsetzen der gegner kann während wickel aktives ist nichts machen es entwickelst du ein. Dira dira der din, der dira dira also Sagen wir mal, das hält fünf Runden. ein und das ja fünf Runden festgehalten. Dann setzt du schon wieder weglein und weil du halt schneller bist, wird der Gegner schon wieder gefangen und kann wieder nichts machen. Das ist dann wieder für fünf Runden gefangen Konzert würde ich das Spiel damit breaken War voll unfair. Ah, Mit die Evolutionsreihe auch abgeschlossen. Sie sind groß empfindlicher als die Dran männlich auf Nahrungssuche folgen sie in Windrichtungen, die sie mit ihren Tasthaaren ermitteln. So erzählt das jetzt ein Fangpart nee, nicht wirklich. Weil ich nur ein bisschen die Gegend mit Erkunde, also ja, nicht wirklich, würde ich jetzt sagen. Fokus gut. Gerne mal einfach so komplett oder waren nix bad jetzt aber ich dort zu lange ja das wird zu was gold zu geben in diesem spiel cool silber krogen ok das ist um ja irgendwie ein wert zu maximieren mit dem maximalen dv darauf sind so okay. das haben wir abgesucht immer mal hier ein. Ich glaube, ein eis pokémon haben wir jetzt schon genug immer hier neue Sachen. wo wir sind auch am schneiden hm. diese ganzen ruinen und so kann ich mich dann irgendwie wenn ich das fangen hinter mich habe hat wenn sie hallo manchmal wann so ein leuchtobjekt halt also ein Ding das irgendwie zufällig auftauchen kann. Nicht ein Pokéball, also ein Item, das da fest platziert wurde von den Machern. Okay. Silberkongkong, der war aber ein Item, das da hingelegt worden ist, ne Da war nicht so ein zufälliges Teil. Aber wäre gut, wenn man die so zufällig irgendwo finden könnte. So. Das war mit dem Friedhof. traum von dir viele kraft das? das ist das teetasse ist der poke puppe gruselig aus dj für wäre so da hockt einfach mal so ein torpedo drache rum ist klar eines der stärksten pokémon in diesem spiel geht doch mal auf den weg typen es war wahrscheinlich kostbare zeit mit dir ne? der denkt also wird die blöden nachrichten die gehen mir auf den nerven ey. er würde gerne jetzt am liebsten spielen denkt am pokémon camping nach und so ist wird doch kein schwein gerade Eine zwei perle Nein, soll ich solcher etwas geschrieben möchtest du die in schrift lesen da ist es dann Remember. furchtbar oben als halt sich aus sich aus und rings um das dorf äh, auch immer mal sagen Da ist dann von einem biest geplagt, das nach der ernte noch nun da der ich seine Kälte zurückerlangt seine kräfte zurückerlangt hatte waren der, der <lacht> okay stimmt irgendwie nützlich für rätsel hier weiß ja welche art von legendären pokémon ja noch kommen für die es nicht wissen halt ich ja den mund sagen wir die sind mit rätsel verbunden und wenn die genauso weil nicht wenn die genauso rätselhaft sind wie damals wo die ursprünglich herkamen aus den spielen dann ja wenn die wahrscheinlich nicht so einfach zu entziffern sein außer ich schaue mich ja gut um und guck mir ja so die tipps in diesem spiel an ich gucke natürlich nicht nach im internet hallo ich bin noch kein casual froh wenn sie cool hart froh nicht mal schlechte dinge hier ja. wesen so wo bin ich mir wo oh, alter friedhof was so das ist gegangen. Problem ist, weiß nicht, wohin ich hier gedreht bin. Also deswegen weiß ich jetzt auch nicht in welche Richtung das ist. Wo ich jetzt noch nicht war. da ja, guck mal, hier sind kabel aus dem Wasser gesprungen. hat Haben wir hier irgendwas Neues. Ein Leben ob klar. krasse teile du hier findest eh. Oh, das Was zum Ballseeufer, Hier war ich noch nicht. Was das? ist das? Hey, das ist ein beidseitiger Teil. Das. Schön, Schuppe. Ist ja nicht für Spaßbar? glaube nicht. Oh hey, guck mal. Mono irgendwas. was Nee, okay. mono Dingen zwar irgendwie die Entwicklung, glaube ich. Cool. Ist das auch hier schon mal. Viele fossil pokémon Eier oder auch. Ach ja, ja fichtiges Drachen, ne? Drachenstein, glaube ich. Drachenklaue. klaue Hätte einen Angriff aus. Der typische Drache, also hier kommen. Also einen so einen Angriff aushalten. Overdrive, Dun Dun Okay, so viel dazu. Wow, Kollege. Einer so voll weg gesteckt. Ah, ja, es ist wie ich. das keine zeigt noch eines kommen. Jetzt setzt man direkt Overdrive ein. wird der wohl überleben, ne? Komm. Nicht sehr effektiv, steht da so bei da, Mann. Das ist der Angriff auch nicht. Hallo? Boah. Noch stärke 80 nicht so stark sein eine war stärke 20 wir waren spezial Ich habe vielleicht einen größeren spezial wie ich weiß ich doch nicht mehr die teile noch nicht komplett wo ich voll viel ab von dem weil wir mal so in der band voll viel von diesen aufgetaucht sind glaube ich so das physische physischer Angriff. Muss ja wohl aushalten, ne? Danke. Waldwaffe. Gut. irgendwie gar keinen Sinn, ne? So, meins. Muss ich mal online nachgucken, wie man die beiden Fossil pokémon entwickelt. Ich könnte schwören, das wäre dings gewesen. Gut, schön. Da wäre ich Level gewesen. Oder hat es nicht so, ich so lange gedauert, der zu so Level 60 irgendwas kann ich mir nicht vorstellen. Okay, das könnte wohl, wird sich wohl nicht kaputt selbst wenn er zwei, dreimal damit getroffen wird. Na. Ne? Ja, A-Drücken ja. ja, hilft. Weißt, <lacht> tut's nicht, aber gibt doch immer solche Mythen, ne? Ein wiederbelebtes Pokémon aus der Uhrzeit ist gewaltig und egoistisch und zerbeißt alles in seinen riesigen Kiefer. So, boom. Alles klar. Du Ah, von dem Fisch kann ich wahrscheinlich nicht weg können, weil doch so verdammt langsam ist natürlich ne? ist so schnell danke was ne. einfach wie so ein kreis ich brauche mich so in dem boden ein <lacht> so ein bohrer so muss ich eigentlich irgendwo hin hier, um die story weiter zu machen ich meine ich muss ganz eindeutig die legendären pokémon ja fangen und so aber gibt es hier irgendwie ein ort wo gesagt hat ich soll hingehen schon wieder ins überkommen gucken. ich glaube mir wurde noch nicht so gesagt ne? Aber wenn die musik so anfängt hat sich immer an wie auch von wo war immer denn denn denn denn denn also irgendeinem pokémon spiel Metronom. Dün, dün, dün, dün. Das ist irgendein anderer Pokémon-Spiel. Ich weiß jetzt noch nicht welches. Okay, wird speichern. Aber Monogar, Monogar, Monogoras. Okay, krass. und das mich nicht entwickeln. Ich weiß nicht, wie so ein Spiel stimmt. <lacht> Verdammt. Ähm Und so schnell nee, ne so. Kopfstoß, hm. oh. sehr böse. Timing als Kopfstoß einfach nur normal das ist nicht sehr effektiv. Schaden durch Rückstoß oder oh, ist nicht gut. Okay, Hochball. Ja, schon klappen irgendwie habe ich noch alles gefangen mit dem buch fast aber ich bin ein level höher dürfte nicht funktionieren habe ich zum beispiel früher gar nicht gewusst, dass sachen wie hornbohrer Geofissur nur schwächere pokémon funktionieren kann hey hat den tyrannosaurus gefangen cool. ist auch ein echt krasses pokémon hätte vor 100 millionen jahren sein brutal ist aber im besanz Verhalten vielleicht ihm eine königliche ausstrahlung hat ich voll lang gedauert, bis man so ein tyrannosaurus pokémon eingefügt hat aber ist da irgendwie weil ich nicht so selbstverständlich wenn man so ein also monster spiel sag ich mal ich will jetzt pokémon nicht monster spielen aber das ist ja mehr oder weniger und fängt halt monster nur im mini format pocket monster hat die erst so fünf sechs äh, Generationen gebraucht haben um so ein tyrannosaurus mal einzuführen ja, schon irgendwie merkwürdig ne? da nicht also ich habe mir jetzt gedacht ich soll diese ganzen funkelnden sachen die am boden ignorieren aber wenn man schon sieht was ich alles bekommen habe ne, dann ist das vielleicht den aufwand wert da mal kurz anzuhalten ich nehme an in diesen wackelnden gräsern das sind wahrscheinlich auch noch mal neue pokémon diese ausrufe dinger ja aber darum kümmere ich mich jetzt nicht diesen gab aus alle zeit sind die folgenden worte eingemeistet trage meine stimme hinaus in die welt okay ich hoffe einige dieser orte angesprochen zu haben sind lösen irgendwie was aus irgendwann so, hier geht es übrigens nicht weiter also wenn ich da unten ist noch was irgendwelche so, neuen wasser kommen was ist das hey anoriet ist glaube ich ja, jetzt will ich aber auch dings haben amoroso amonitas wir bleiben stein Thema. glaube ich Na, bitte sagt mir die tun auch irgendwie kanto fossil pokémon einführen ja schon mal ihre oder führe das finde ich schon mal sehr klasse wir brauchen auch noch unseren unserem schöpfer unseren erlöser unseren messias Das wie ich entwickelt sich aber nicht leveln, ne? da können wir doch auch noch entwickeln. Außer wir finden uns gleich noch ne? Das war aus einem Fossil wieder eh. B. Vor circa 100 Millionen Jahren war es im März aus, wo es mit seinen beiden clown auf Jagd ging. Schön für das Viech. Äh, äh, was... Elegant. ist auch neu kann auch nicht mal wieder ein Relikant für irgendwas haben. Musste man ja auch damals, meine legendären Pokémon zu kriegen. 65, die sagt mir, laufen irgendwo Level 65 Heteras herum? wir sind gut zum Trainieren. wahrscheinlich er eras natürlich meine Pokémon immer hochleveln. Äh. Ja komm, komm schon. Überall, was ist das? Oh man. Okay, er hat Kopfschuss. Ich wollte sagen, ich wollte noch weiter ballern aber der hat bestimmt irgendwie so einen rückstoß angriff der hat aber keinen Rückschuss schaden. genommen hat der irgendwie deshalb Kampfpanzer oder irgendwie so was? irgendwie. Oh Gott. <lacht> Boah, natürlich wieder irgendjemand fallen. So. Hier ist doch zum Fangpark mehr oder weniger geworden. darüber nachdenken. So, Meteorologer, bitte ja wohl nicht kaputt hauen, Stein Oh, Kern voll Schmerzen, da kommen wir. Wir haben einige neue Orte gefunden und erkundet. Risiko Deckel auch noch. Der hat keinen Rückstoß, der hat eine Fähigkeit, dass der Rückschuss Schaden irgendwie vermeiden wird. Also wir einfach weiter an. ich kriege ich noch auf. und anolit werde ich auch noch entwickeln wird tut ja definitiv nicht level entwickeln oder mein gott von allen sachen ich jetzt nicht gedacht dass relikanten mir so viel. ich habe monogoras gerade bekämpft und so ne? ich jetzt nicht gedacht dass von allen Viechern relikanten mir hier die Sache schwieriger macht, das kommt. Bleibt drin, man. Jetzt ja muss mir die ganze Zeit Überreste-Animation anschauen. Das bleibt drin, man. Jetzt mal mit so einem Superwurf. Ich habe schon einmal eingesetzt. Aber komm. Bleib drin. verwurfen verworfen, nee. Ja. Na. Ja. Ja. Okay. So, halt. Klasse, relikant wurde gefangen. Es hat nur zwei Opfer gebraucht. dank seiner steinharten Schuppen und mit Fett gefüllten Schwimmblasen kann es dem Wasserdruck der Tiefsee standhalten. Cool. Na, jetzt habe schon bei irgendwann am oder? Nein, okay. Die dp sind echt unspektakulär. Ich hätte mal irgendwie TMs oder so. Diese Dinger, die bekomme ich durch einer Rates und so, mit allen möglichen Pokémon. Also hier so eine TP zu finden ist jetzt irgendwie voll, anti die irgendwie. So, hier ist nichts mehr. Ne? Wenn wir den restlichen Ort hier erkunden, wird es euch nichts ausmachen. und Die ist eine Sackgasse ehrlich. ich den ganzen Weg wieder zurück gerade. Doch echt irgendwie so eine Auffahrt, irgendwie so ein Kollegen. So, einen Moment mal. Ich habe ja schon ein Und... Dieses wie ich 210. Ich nehme jetzt mal an, das ist das letzte Pokémon im pokédex hoffentlich. Also wenn wir danach gehen, dann gibt es mindestens 210 Pokémon oder maximal. Nee. Also mal wieder so. Und da ist ein Tunnel sehe ich gerade. Da können wir ja auch noch mal reingehen, aber nicht mehr in diesen Part. Ja, da sind ein Stolos. ja Stallone und so. Oh. müssen wir auch noch begegnen stolz oder was immer ich auch noch mit die Metang haben wir auch schon gesehen gibt es ja auch jetzt also auch wieder groß und gehen nach warum hast du so eine erniedrigendere ja warum denn nicht amatko von allen pokémon so eine erniedrigende fähigkeit passt gar nicht zu eben ja aber mache ich nicht, ne? das ist neutral stein und stahl also ich bin mir ziemlich sicher du hast irgendwie sowas wie body check und also was verteidigung erhöht hast würde ich mich doch sehr entspannt noch mal Dings einzusetzen. ja einzusetzen hat auch keinen rückstoß schaden bekommen. Solche Fähigkeiten, Robert. paralysiert, komm. da wird ja, ich damit ja wohl nicht so schwer zu fangen sein, ne? Wo rein ja ja ja rein ist reindrücken? Funktioniert Ich wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Ja, daran liegt ne? Okay, da drin. Ich will noch einige Pokémon hier entwickeln, Mit wir Einträge auch haben. Danke. Ich muss ich auch noch entwickeln und deine Freunde auch. Mal auch schon mal hinter uns. Da muss ich wahrscheinlich ein paar Beleber benutzen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich hier hingekommen bin und mich zu heilen und sowas. Es rüst Eisen jetzt und manchmal auch Bahngleise. So bildet es ein Panzer aus Stahl, der seinen Körper schützt. Kann wenn man irgendwie was bestimmt ist, irgendwie sich der Körper verändern? So gut, dann machen wir uns jetzt auf, die Pokémon zu entwickeln. Dich, dich, was? <lacht> ich doch dabei mehr? Vielleicht entwickelt sich der da ein bisschen auf Level 64 irgendwie so Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht mehr guck's mal nach gleich ich will mich ja nicht spoilern ich gucke nur irgendwann nach was wahrscheinlich schon leute irgendwie lange wissen aber nicht merken wie sich jederzeit pokémon auf der welt entwickelt du entwickelt sich aber durch level danke so angels ich dann werden natürlich irgendwie diesen schrei ausgelöst hat meine nachbarn geschrieben in der irre wieder Amaldo. ein cooles das pokémon der entwicklung ging es an land so dass sich die unterkörper verstärkte ein heb seinen schweiß besitzt gewaltige zerstörungskraft so dann noch stolono hat entwickelt sich auch durch level das weiß ich das hatte ich immer Aber meistens jedenfalls in Robin und Zafir ein cooles Pokémon war, okay. Und dann habe ich an ja Nidoqueen und so. Na, ich liebe diese komischen, diese Dinosaurier ähnlichen Pokémon. Ja, nicht Dinosaurier, aber ja doch schon irgendwie. Wieso ne? im Bau von nido king Nidoking, queen und so was alles haben? Die so aus wie so Kaiju's irgendwie aus so godzilla film Steuerer liegt in Bergen, die reich an Quellwasser und Eisenerz sind, deshalb sie oft mit Menschen in Konflikt gerieten wieso weil die auch erz essen wollten oder was so wir geht langsam so in die bomben aus das muss man deiner machen aber die dauern so lange und ich kann sie nicht abkürzen weil ich diese blöde dynamics entwicklung nicht abstellen kann wo ich mich immer noch irgendwie aufrege nicht mal ein patch rein machen können wo man überspringen kann er dauert ewig ein stoll cool. aus ich glaube das wie ich aber komplett zu benutzt ist irgendwie voll blöd irgendwie, da muss man mit donner spielen und so ne? irgendwie voll kompliziert so mit seinen spät die selbst massive Eisenplatten durchbauen können rammt sein gegner und macht ihnen so den gar aus gut Mal wieder ein pokémon entwickelt gefangen 157 von 158 ja, okay ist der pokémon ist das einzige was wir noch nicht gefangen haben noch nicht, jetzt aber cool. Ansonsten ja, ich muss mal gucken. Hier gibt es bestimmt einige Orte, die man nicht erkundet haben. Ne? Ja, hier, weil sie Höhle besser weißt du, hier. Hier werde ich angezeigt, und da ist die Höhle. Das ist ja voll komisch. Ich meine, okay, hier, dann kann man hier so. Ne? so ja, ja, gibt doch noch ein die ich nicht erkundet habe. Ne? zu so meiner verteilung ich weiß nicht genau wo ich hin muss deswegen ja können wir nichts anderes machen als auch oh, hier muss ich hier muss ich sogar hin okay der machen wir im nächsten mal. um die story ein bisschen voranzutreiben okay ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht ähm, ich muss ich länger der pokémon nur so fangen ich wusste jetzt nicht habe ja, ist nicht darauf gar nicht habe mich so fokussiert auf pokémon fangen okay entschuldigung ich wurde von der situation übermannt aber ich sag jetzt erstmal danke schön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat der Part halt gefallen. Wenn ja, das doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Also ich freue mich, freuen und den kommen äh, den Kanal weiterhelfen. Nicht das Kommentar. Und ja, dann sage ich Tschüss bis zur nächsten Folge.